ja hallo liebe fahrradkanalfreunde heute möchte ich euch gerne eine fahrradtour vorstellen die von blankenheim bis nach altena geht ja hier seht ihr den kurs ähm, die rote strecke ist ein stück mit dem fahrradbus die blaue die hellblaue mit dem zug 1 und die zweite strecke mit dem grünen auch zug ja hier die fahrradbus fahrkarten die kann man vorher reservieren lassen, zumindest für das Fahrrad, leider für die Person nicht. Und hier die DB-Buchungsmöglichkeit, ja, kann man leider auch nur am selben Tag buchen, weil dieses Einzelticket von 10,70 Euro leider nur an dem betreffenden Tag buchbar ist. Und auch die äh, Fahrradticketbuchung war auch nicht so ganz einfach. Darum habe ich mich entschlossen, dann ein Tagesticket zu nehmen. Das konnte man nämlich online buchen. Das andere im VRS ging leider nämlich auch nicht so ganz unproblematisch. Ja, hier sind wir in Altenahr an der Bushaltestelle am Rathaus. Und wie ihr seht, hier sind wir auch schon im Fahrradbus und sind jetzt unterwegs hier nach Euskirchen. Äh, beziehungsweise hier äh, Rheinbach, um nach Euskirchen zu gelangen. Ja, hier sind wir dann auch schon im Blankenheim-Wald und hier geht es jetzt in Richtung Blankenheim-Ort, wo die A1 springen. Ja, ihr seht jetzt, äh, bzw. ihr werdet gleich hören, wie schön laut das an der Straße ist. Da werdet ihr jetzt gleich eine wunderschöne Kostprobe bekommen. Jo, das war schon mal Nummer 1 und da folgen... auch schon die nächsten ist also nicht wirklich sehr schön und prickelnd auch wenn es hier Gott sei Dank eine Fahrradspur extra gibt neben der Landstraße ist nicht wirklich schön, macht auch nicht sehr viel Spaß ja, ja hier schon die nächsten wie gesagt nicht sehr prickelnd, ne? also das macht nicht wirklich sehr viel Spaß, da lang radeln zu müssen. Ja, von daher also nicht unbedingt empfehlenswert, aber was will man machen? Ich habe gedacht, kurz und schmerzlos, der kürzeste Weg, also von Blankenheim-Wald, dem ähm, Bahnstationsbahnhof, ähm, mit dem Zug dort aussteigen und dann eben ab auf die ja diese Strecke hier ist nur 5 Kilometer lang man kann natürlich auch ein bisschen woanders her fahren und dann ähm, ja wird es nicht gerade moderator hochgehen. im gegenteil da gibt es glaube ich dann auch ein bisschen steilere strecken die bergauf gehen jo, und ist dann auch roundabout zweieinhalb kilometer länger äh, deshalb wie gesagt kurz und schmerzlos habe ich gedacht äh, dann eben hier an der straße lang zumal hier das stück ist ja gott sei dank dann auch noch als radweg neben der straße aber das wird sich leider auch gleich ändern ja ich weiß gar nicht ob dieses stück hier überhaupt noch radweg ist ähm, naja ist mir auch relativ wurscht weil ich habe nicht wirklich viel lust auf der Straße zu radeln, aber gut, ab hier ging es denn leider doch nicht. Und das ist jetzt hier der Vorort von Blankenheim, also der Stadt, dem Ort, wo die A entspringt. Ja, und so hört sich das eben an, da ne, mit den Motorrädern, das halt ganz gut. Da zwischen dem Hauswänden. Ja, das nochmal so eine akustische Kostprobe, macht also nicht wirklich sehr viel Spaß. Ja, äh. Ihr seht schon, ne, also Radweg ist hier wohl nicht. Ähm, ja, Blankenheim, äh, dort entspringt die A. und ähm, ja, wie gesagt, die ist die kürzeste mögliche Strecke. Die ist dann so knapp äh, rund fünf Kilometer lang. Hier habe ich eben einfach beschlossen, dann doch äh, auf dem Bürgersteig, <lacht> wenn man das so nennen kann, ist ja auch ziemlich schön schmal und ihr seht, äh, die äh, anderen Verkehrsteilnehmer sind recht flott unterwegs. Ja, meine Frau hat es dann äh, vorgezogen, doch ordentlich äh, nach Straßenverkehrsvorschrift auf der Straße fahren. Ja, hier sind wir auch schon an dem Kreisverkehr. Hier muss man die dritte Ausfahrt nehmen. Und da kurz dahinter dann auch die nächste rechts und äh, dann gelangt man in den Ort ja äh, hier sieht es so aus als wenn es ein Stück Stadtmauer ist ob es eine war kann ich nicht sagen stand Hotel dran ähm, ja ihr seht rechts und links schöne alte Fachwerkhäuser naja ob es denn wirklich so schön ist für die Anwohner weiß man nicht ob es innen auch gemütlich ist oder nett ist kann man nur hoffen hier geht es denn auch äh, zweimal links von der Hauptstraße ab dann auch Richtung A-Quelle. Die haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen und ja nachfolgend könnt ihr euch die Bilder anschauen. Ich habe wie gesagt hier denn auch ähm, meine neue Errungenschaft, die Insta 360 Grad Cam getestet. Hier sieht man die A in ihrem ja, leider erst nicht so natürlichen wenn man das so mal nennen will, ja, da sind auch äh, 1726 eine Inschrift, die ja entspringt hier ja in einem alten Kellergewölbe und tritt hier dann zum ersten Mal ans Tageslicht. Jo, ähm, ihr könnt euch ja hier dann ähm, umschauen mit der 360-Grad-Kamera in aller Ruhe, im, jetzt geradeaus vor uns, da ist eine entsprechende Kirche, äh, es sieht wie gesagt hier in diesem hofartigen Gebiet recht nett aus und ja ist recht beschaulich, schön ruhig, ich denke mal man sollte hier sich auch ähm, benehmen, hier wohnen ja Leute und nicht groß rumquatschen oder laut sein ich denke mal die anwohner werden es uns danken ja schaut euch ein wenig um ähm, ne, nicht vergessen linke maustaste aufs bild festhalten und dann könnt ihr euch ringsum und schauen jo, und jetzt könnt ihr die ansicht hier genießen Ja, Blankenheim, was gibt es da oder gäbe es da noch zu, zu sagen, hat roundabout 8000 Einwohner, setzt sich aus 17 Ortschaften zusammen, ähm, auf den Quadratkilometer kommen sieb, 57 Einwohner je Quadratkilometer, äh, ja, was ist noch zu Sehenswürdigkeiten, ähm, ist übrigens staatlich anerkannter Erholungsort, ähm, tja, die Sehenswürdigkeiten, die vielleicht bekannteste ist, die A-Quelle, wie ihr gerade gesehen habt, die in einem Keller-Kellergewölbe eines Fachwerkhauses aus dem Jahre 1726 gefasst wird. In direkter Nachbarschaft gibt es dann noch das Eifelmuseum. museum ja, Dann wäre da sicher noch zu erwähnen äh, der Hirtenturm in Blankenheim die St. Marie Himmelfahrtkirche und die Pfarrkirche und Burg Blankenheim. Ja wir haben uns gerade hier schon mal ein Eis gegönnt äh, im unteren Teil von äh, Blankenheim. Äh, kann ich nur sehr empfehlen und jetzt machen wir uns auch auf den Weg auf den Ahrtalradweg. Der ist übrigens dann da auch beschildert. Hier übrigens rechts auch öffentliche Toiletten, falls jemand noch äh, mal zur Toilette, zur Toilette muss, weil er das im Zug nicht erledigen konnte oder noch nicht musste. Ja, und wir fahren jetzt los auf dem Ahrtalradweg. Zur Linken äh, ist da noch ein Teich oder ein kleiner See in Blankenheim. Ähm, ja, und hier lasse ich dann auch mal die Leute, die berg radeln müssen, ähm, an Hindernissen vorbei, damit die nicht absteigen müssen. Macht man sich ja mal so, habe ich auch mal gelernt in der Fahrschule. Beim Autofahren im Winter, ne, ist da zum Beispiel, und beim Fahrradfahren. Ne? Ihr wisst schon. Ja, so, und hier südlich ein Stückchen direkt äh, vom hinter dem ortsausgang also von dem ortskern von blankenheim beginnt für mich aus meiner sicht der eigentliche radweg nach blankenheim äh, bzw der, ähm, der ahrtal radweg entschuldigung der Ahrtal-Radweg ist übrigens äh, ab blankenheim bis zur mündung in den rhein ähm, so steht's geschrieben bei wikipedia rund 90 Kilometer lang, ob der Fluss jetzt genauso lang ist, kann ich nicht genau sagen, weil da sind ja noch Windungen und Schleifen und wie auch immer. Ja, ähm, was ich noch sagen wollte zu der Zugfahrt, wie gesagt, na, man kann da diese äh, Tagesfahrkarten, äh, was die preiswertere Lösung eigentlich ist, leider nicht einen Tag vorher buchen. Überhaupt ist das ganze Bucherei da. Ähm, sehr blöd gemacht. Ähm, das muss ich vielleicht auch noch mal für die ganzen Veranstalter oder beziehungsweise Betreiber der der ganzen Geschichte da bemängeln. Also zum Beispiel mit dem Regio Radler Bus in Rheinland-Pfalz, äh, der von Altena, wo wir geparkt haben, dort aus wo wir gestartet sind ähm, da kann man online leider nur die die fahrradkarten buchen und ähm, wie ihr ja wahrscheinlich am anfang gesehen habt vom film ähm, viel los war da nicht ich habe es trotzdem gebucht man zahlt da leider auch eine gebühr von 2 euro zusätzlich ähm, finde ich auch nicht so ganz prickelnd also für zwei fahrräder sind es eigentlich Insgesamt 6 Euro, also 2 mal 3 Euro, mal 2 Personen gleich 6 und dann bezahlt man halt noch die Gebühr für die Reservierung 2 Euro. Ähm, da muss ich mal ganz doof fragen: Hallo, äh, denn irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Bei vielen anderen ähm, Anbietern wie der äh, Verkehrsgemeinschaft VRS. Äh, da bekommt man eigentlich Rabatt, ne, wenn man vorher bucht. Und ähm, ja, naja, aber gut, steckt man nicht drin. Äh, hier ist es halt bei dem Rheinland-Pfalz Radler, äh, Regoradler Bus. Ähm, muss man zusätzlich für die Reservierung also was bezahlen. Tja, ist schon irgendwie recht merkwürdig. Jo, Und dann muss man eben halt noch mal äh, pro Person im Bus äh, dann auch noch mal jeweils pro Person 3 Euro bezahlen. Macht also für zwei Personen logischerweise 6 Euro. Ja, das muss man dann, das kann man leider nicht vorher buchen. Jo, und dann geht es weiter, wie gesagt, für die Zugfahrtkarten ähm, ist die preiswerteste preiswerteste Lösung eben dieser dieses Einzelticket für Erwachsene Kostet also von Euskirchen, dort wo der Regio Bus dann endet, ähm, 10,71 Euro pro Person. Äh, der Nachteil ist, ne, wenn man das, wenn man denkt, okay, äh, kann ich ja vorher buchen, geht leider auch nicht. Ähm, kann man nur ähm, buchen am selben Tag, wo es seine Gültigkeit hat. Denn dieses Ticket hat äh, Ab dem Moment, wo man es dann quasi bucht, online, sei es jetzt per Handy, Ticket oder ähm, online, ähm, kost, äh, hat es halt eine nur eine Gültigkeit von 360 Minuten, also 6 Stunden. Also da muss man schon gucken, ne? äh, wenn man wie wir einen Zug verpasst in Reuskirchen dann wird das schon ein bisschen eng, ne? weil wir haben ja, wie gesagt, wir sind um 8 Uhr morgens losgefahren hier von unserem Wohnort ne? und ähm, damit wir dann pünktlich den ersten Regio Adlerbus, der um 9.40 Uhr, 42 Uhr ab Altenahr losgefahren ist. Ähm, ja, ich wollte mich aber da, wie gesagt, nicht dann noch unterwegs mit beschäftigen müssen, ähm, zumal wenn es sonnig ist, kann man auf dem Handy Display sowieso nicht immer so viel sehen. Also habe ich die dann online zu Hause noch eben kurz vor der Los, vor der Losfahrt mit dem Auto gebucht. Ja, denn das Problem ist, wenn man dann in Euskirchen ist, hat man eigentlich nur ein kurzes Umsteigezeitfenster. Ich glaube, es waren irgendwo nur sechs Minuten oder so. Äh, so viel ist das nicht. Und wir haben auch prompt unseren Anschlusszug verpasst. Denn ich muss auch noch mal sagen, von dem Bahnsteig 5 runter, wo wir angekommen sind, ist zwar ein Aufzug, aber da passen leider die Fahrräder nicht rein. Oder man muss die hochkant hochstellen, so man denn das kann. Ne? Wir haben natürlich immer ein bisschen viel in unseren Fahrradtaschen. Und da so ein Fahrrad da mit dem Lenker nach oben hochzustellen, also das war dann nicht mein Ding. Also mussten wir die schweren Fahrräder dann die Treppe runterrollen. Und dann mussten wir wieder gucken, wo wir hoch mussten. Die Beschilderung unten im, im, dem, in der Unterführung war auch nicht die beste. Ja, und dann fuhr uns der der Anschlusszug auch prompt äh, vor der Nase weg. Also wie gesagt, die Umstiegszeit ist dann ein bisschen kurz. Ähm, vor allen Dingen mit schweren Fahrrädern. Gott sei Dank rauf zum Gleis 1. Äh, der Aufzug war dann schon bedeutend größer. Was man sich also da gedacht hat, am Gleis 5 äh, mit dem Aufzug runterzufahren, kann ich also auch nicht wirklich nachvollziehen. Ja, und dann kommt noch das Problem mit den ähm, Fahrradtickets. Ne? Ähm, also die kosten eigentlich ähm, im VRS-Tarifgebiet ähm, ähm, der Preisstufe 1b. Oder 2a, das ist dieselbe Preisstufe, 3 äh, Euro ab 1. 2019 Und im Vorverkauf ähm, sind die sogar noch ein bisschen billiger. Ähm, ja, aber das Problem ist, die Dinger da ähm, buchen, vor, vorher buchen zu können, äh, das habe ich irgendwie auch nicht hinbekommen. Also habe ich dann da einfach die Tagesticket gebucht. Für Fahrräder bei der Deutschen Bahn und äh, die kosten dann 5,50 Euro. Da hat man dann wieder einen Preisaufschlag. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht warum. Bei dem einen beim VRS kriegt man einen Rabatt und bei der DB bei den Tagestickets, obwohl die dann schon 5 Euro kosten. Ja, muss man dann noch 50 Cent mehr bezahlen. Ich weiß auch nicht. Ne? Also irgendwie ist das alles nicht so ganz prickelnd. Ähm, aber es ist schon besser das wie gesagt vorher alles zu buchen ihr habt gerade gehört was ich gesagt habe ne? die umsteigezeit in euskirchen ist schon recht knapp ne? man muss da wirklich direkt wissen was man macht ob man die also sich da lange aufhalten ob man die fahrt oder ja aber wie es auch ist hier sind wir dann schon in a hütte hier gibt es den eifalia schmetterlingspark oder was auch immer hier rechts ist die halle zu sehen das war dann mal unser erstes Ziel. Äh, da gibt es ganz tolle viele Schmetterlinge zu sehen. Äh, Gab es auch vor kurzem hier im WDR-Fernsehen einen ähm, Bericht drüber. Äh, da muss ich mal hinfahren oder so ähnlich oder wie auch immer das hieß. Ähm, wird sicher mal hier und da wiederholt werden. Da hat man auch über das Ahrtal berichtet. Allgemein über das da wieder fische ausgesetzt werden lachse oder was auch immer und ja und einer der sein wild da selber schießt und eben auch über diesen schmetterlingspark also nur uns war es an diesem schönen sonnigen ersten sechsten einfach zu warm da in so einer tropischen halle darum zu und die Schmetterlinge anzuschauen. Aber gut, wenn es denn mal ein bisschen kühler ist oder bewölkt, ne, dann ist das sicher interessant und man kann da mal reingehen. Ja, hier machen wir dann auch unsere erste Picknickpause. Ähm, ja, ähm, von dort hätte man dann auch eigentlich zu einer Lokalität ähm, hingelangen können. Ähm, wo es eigentlich dann auch, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, hieß Lommersdorfer Mühle. Ähm, Zumindest gibt es da Übernachtungen und äh, wir konnten auch von unserer Bank aus sehen. Anscheinend gibt es da auch Kaffee und Kuchen oder. Was herzhaftes zu essen man konnte da auch draußen sitzen wir haben es nur von der bank aus gesehen und mal kurz angeschaut ja wir sind weiter unterwegs auf dem doch wenn man denn auf dem eigentlichen bahntrassenradweg unterwegs sein kann so wie hier äh, das merkt man dann auch direkt ne? das ist sehr angenehm schön bewaldet sehr ruhig obwohl zum Punkt sehr ruhig. Ja, ihr habt ja am Anfang gesehen, ne, da hatten wir die blöde Landstraße von Blankenheim-Wald, vom Bahnhof bis zu dem Ort, wo die A-Quelle ist, in Blankenheim. Ähm, neben der Straße ist wirklich nicht schön. Ne, sind sehr viele Motorräder unterwegs. Äh, das geht andauernd. Äh, äh, und ähm, naja, also die Eifel ist natürlich wohl sehr beliebt bei den Motorradfahrern. Das haben wir zu Genüge oft gehört und ertragen müssen. Ähm, ja, und man darf nicht vergessen, ähm, also hier geht die Bundesstraße B258 durch das Ahrtal und man ist leider auch hier ähm, ja, stellenweise nicht gerade sehr weit entfernt ähm, zur Landstraße. Ne? Also da sind manchmal äh, weniger als 100 Meter oder manchmal noch weniger und dann hört man natürlich ähm, leider eben auch diese Motorräder, die am Wochenende, vor allen Dingen natürlich diese diese äh, Himmelfahrt- und Pfingstwochenende und Ostern, denke ich mal, ne, die dann da auch sich äh, natürlich neben den ganzen anderen Ausflugstouristen hier und da eine Übernachtung gönnen. Und da durch die schöne Eifel unterwegs ist, äh, sind ja wir kommen ja hier quasi aus dem Bergischen Land und äh, da angrenzend ist ja auch das Sauerland. Wir haben auch schon einige Sauerland-Radtouren gemacht. Ja, hier ist übrigens eine kleine Rampe wieder hoch. Ähm, das ist auch so eine Sache. Ne? Es gibt wie gesagt immer mal so blöde Durchfahrten. Ja, ist heißt Blöde, ne? Die sind halt nicht sehr schön, ne? Es ist halt schade, weil man hat nicht immer die Trasse, die alte Bahntrasse, auf der man eigentlich lang radeln könnte, oder ich weiß nicht, ne? Ihr seht, hier ist man jetzt auch wieder eigentlich nicht unbedingt gerade gefühlt auf der Bahntrasse, weil dann kommen da wieder irgendwelche Trecker, oder hier geht es dann mal wieder durch irgendein Örtchen, ähm ja, wo das jetzt hier genau wieder ist, weiß ich jetzt auch nicht könnte adorf sein und ähm, ja und da geht es dann halt ja eben halt auch mal links und rechts ein bisschen neben der eigentlichen ehemaligen Bartrasse, Bahntrasse entlang ja ist ja klar ne? man hat die wo die wahrscheinlich stillgelegt worden ist nicht dran gedacht dass man daraus vielleicht mal irgendwann einen Radweg macht kann man ja irgendwo nachvollziehen heute würde man das sicher vielleicht anders machen vieles wird dann in den ortschaften bebaut ist ja bringt ja geld ne? ist ja klar die bahn ist ja immer arm und ist ja jetzt ein aktienunternehmen muss natürlich immer für ihre aktionäre arbeiten und äh, geld ja hier ist übrigens an der stelle auch so ein bisschen blöde streckenführung ähm, da muss man ein bisschen aufpassen weil es denn hier direkt scharf links geht, aber ihr seht ne, das ist eigentlich am Boden relativ gut markiert So und hier geht es dann wieder auf die Bahntrasse hoch und ihr seht ja immer, also ne, wenn man der Bahntrasse folgen kann ist sie auch sehr schön ne, schön bewaldet und angenehm zu fahren äh, vor allen Dingen natürlich an heißen Tagen immer sehr beliebt ja, wir hatten ja an diesem Tag Später in Altenahr, als wir dort wieder ankamen, so roundabout äh, 26 Grad. Und hier ist es eben halt sehr schön angenehm. Äh, was ich noch vielleicht als Kritik auch noch zu sagen hätte, da werde ich aber auch sicher noch einen Brief schreiben äh, per E-Mail äh, an den Regio weil ich fände es eigentlich ganz toll, wenn der Regio nicht äh, von Altena nach Rheinbach fährt, äh, zum Zuganschluss. Warum kann man den Bus nicht direkt bis Blankenheim fahren lassen? Da ist auch ein Zuganschluss, aber der könnte dann hier die B258 schön entlang fahren. Und man könnte sich dann die Stellen aussuchen, wie weit man fahren will. Weil von Blankenheim bis Altena sind es jetzt rund äh, gute 50 Kilometer. Und es wäre ja wunderschön, wenn man, wenn dieser Fahrradbus eben von Alten A auf der 258, die verläuft hier nämlich immer parallel im Grunde genommen, neben dieser Fahrrad- äh, bzw. dieser alten Bahntrasse, entlangfahren würde und auf diesem Weg direkt bis nach Blankenheim fahren würde, Na, wo die A-Quelle ist. Und man könnte dann da aussteigen als Endstation und dann von dort aus die Tour beginnen oder eben irgendeine andere Zwischenhaltestelle von mir aus äh, sagt, äh, ja, als Idee, dass man dann meinetwegen zum Beispiel in dem Schmetterlingsgarten in Ahrhütte äh, nur fährt, nun nicht bis zur Endhaltestelle Blankenheim, weil man dann ein bisschen mehr Zeit hat, sich da nochmal die Schmetterlinge in, der, in dem Schmetterlingsgarten anzusehen und von dort aus dann losfährt. Also jede andere Zwischenhaltestelle ähm, aussteigen kann in A-Hütte, in Dorsel oder in Misch oder in Schuld. Ähm, das wäre wunderschön oder wünschenswert. Ich weiß auch nicht, wie, wieso die Leute da äh, von solchen, die, die, die, die Buslinien da planen, weil diese Strecke da von Altenaar bis Rheinfeld, die gibt es auch erst seit 2018, so ich nachgelesen habe. Deswegen, ich wollte schon immer mal von Blankenheim ähm, von der Quelle bis, ähm, ja, zumindest äh, bis Altenahr radeln. Und ich verstehe nicht, warum man da ähm, das so gemacht hat. Ne? Weil das ist halt wirklich sehr umständlich und sehr zeitraubend. Ähm, ne, ihr habt ja gesehen, beziehungsweise könnt ihr euch ja vorstellen, man fährt von Altenahr bis nach Rheinbach. Und dann muss man da eben nochmal in den Zug steigen, dann mit Euskirchen nochmal umsteigen, um bis Blankenheim-Wald zu gelangen. Also das ist nicht wirklich sehr schön und viele Umstiege und ähm, sehr umständlich und sehr zeitraubend. Naja, ich werde da mal meine entsprechende Petition an den Regioadler wenden. Vielleicht wird man ja da mal erhört. erhöht. erhöht. Und wäre natürlich gut, wenn alle, die mal diesen Film sehen und sich meinen Kommentar anhören oder vielleicht dem anschließen können und auch mal da schreiben. Ja, jetzt kommt eigentlich die erste Umfahrung hier in Misch. Ihr seht, ne, die gelbe Linie ist die Umfahrung, weil hier eben auch leider nicht die alte Bahntrasse genutzt werden kann, tut, wird oder wie auch immer. Finde ich auch sehr schade, ähm, naja, aber gut. Ähm, vielleicht kommt das ja noch, weil die alte Brücke ist über die B258 nämlich eigentlich noch vorhanden. Naja, ähm, ist natürlich immer alles nur Wunschdenken und für uns Ausflugsradler. Äh, wie habe ich letztens in irgendeinem Fernsehbericht mal gesehen, ähm, die, die Fahrradwege äh, und neu angelegten Strecken, die sollen ja nicht nur hier für die tagesausflüge sein sondern man will ja die berufspendler aufs fahrrad bringen ja hier ist dann auch eine kleine pause möglich ne, im schatten wobei hier die stadt misch wohl oder der ort misch nicht gerade vorbild ist ne? ähm, alles schön mit schotter naja gut ähm, im hinblick auf den auf das insektensterben nicht gerade vorbildhaft übrigens war dann das letzte stück bis dahin relativ steil ähm, ihr habt vielleicht gesehen oder könnt ja noch mal zurückspulen ne? also da waren dann schon fahrradfahrer ohne e antrieb und die mussten da dann wirklich absteigen also ohne e antrieb ist das da schon mal schlecht wenn man dann auch noch ein paar bisschen äh, was in den Fahrradsatteltaschen satteltaschen hat ne? oder in den gepäckträger taschen ist nicht wirklich schön ja gut, ob diese Fahrradstrecke hier, wie ihr seht, bei diesem Bodenbelag äh, geeignet ist, auch für Rennräder, hm, mag mal dahingestellt sein. Die haben ja immer sehr bescheiden, beziehungsweise schmale Reifen. Äh, die wollen ja nur Speed machen und der Rollwiderstand ist ja nun mal mit den hochdruckigen Reifen und den sehr schmalen Reifen nur darauf ausgelegt, einen sehr geringen Rollwiderstand zu haben. Ja, auf der anderen Seite bin ich natürlich froh, ne? ich muss die nicht unbedingt haben. Ja, ihr seht gerade, da kamen sie vorbei, ne? also die fahren wohl anscheinend eben nicht diese, diese Schotterstrecke, beziehungsweise, ja, so also ist ja nicht jetzt wirklich eine Schotterstrecke. Ja, scheint wohl für Rennradler nicht wirklich so geeignet zu sein, aber gut, die können ja wie die Bergziegen rauf und runter fahren, die haben ja noch mehr Power. Ja, hier habe ich mich dann auch mal kurz verfahren. Ne? Also man muss auch mal ein bisschen gucken, wo die Schilder sind. Ja, hier habe ich mich dann noch mal kurz verfahren. Meine Frau hat den Weg dann direkt gefunden, das Schild. Ne? Also man muss schon immer ein bisschen gucken, wo es lang geht. Und je nachdem, aus welcher Richtung man gerade kommt. Ne? Jo, kommt halt vor, ne? wenn man so ein bisschen in Gedanken ist. Ähm, passiert das alles schon mal. Aber ist ja nicht schlimm. Dafür hat man ja auch einen Partner und dann klappt das auch. Ja, das war dann übrigens der äh, kleine Ort Antweiler, in den man hätte reinfahren können. Da gibt es auch einen Hofladen, äh, ja, eine Pizzeria. Also wer da Hunger hat, natürlich, ne, also direkt neben der Strecke gibt es nicht immer alles. Ne. Das nur mal so am Rande gesagt. Ähm, ja, hier war übrigens auch eine doch etwas ziemlich blöde Umfahrung. Die war auch wieder sehr kurz, aber sehr steil. Ähm, ja, um wieder eigentlich auf die Bahntrasse wieder hoch zu gelangen. Ja, wie ihr seht, jetzt sind wir auch wieder auf der eigentlichen Bahntrasse, die ja ähm, ja an sich, wenn sie denn hergerichtet ist, sehr schön ist. Gut, hier ist jetzt auch wieder nicht Asphalt, aber wie gesagt, das ist so eine, wie sagt der... Herr oder Dr. Bartuschek, der äh, Bahntrassenradel Infoseiten im Internet betreibt. Eine wassergebundene Decke. Ähm, wie auch immer. Also ähm, das ist jetzt nicht nur irgendwie Schlamm, -Macho oder so. Ja, hier war es mir dann auch wirklich schon wieder ein bisschen zu warm. Da habe ich denn dann doch mal an meiner äh, Outdoor-Hose die... die die Beine abgemacht, ne, so dass ich jetzt also eine schöne Kurzhose habe. Ja, könnt ihr ja sehen, habe ich jetzt gewechselt und jetzt geht es auch weiter. Ja, ähm, zur Strecke. Ähm, ja, ihr habt vielleicht ganz am Anfang gesehen, ne, ähm, es sind roundabout gute 50 Kilometer, die wir hier radeln wollen und auch geradelt haben. Ähm, weil ja, in Altenaar, von dort fährt eben halt der Radelbus. Ne? Und äh, ich hatte da keine Lust, dann nochmal äh, in, äh, was ist das, A-Brück? Also in Brück, da endet ja eigentlich auch die A-Talbahn. Hätte man in den Zug steigen können und dann wieder bis Altenaar. Das sind dann, glaube ich, zwei Stationen weil in Ahrbrück, äh, da ist ja die Endstation der Ahrtalbahn, die von Remagen rauskommt äh, oder bis nach Remagen geht am Rhein und ähm, ja, aber gut ähm, also ich sag mal so, 50 Kilometer gute 50 Kilometer mit dem E-Bike, man fährt ja hier mehr oder weniger auf der Bahntrasse auch immer Schönberg ab sozusagen, es geht ja quasi neben der Ahr entlang äh, Immer flussabwärts also andersrum würde ich das wahrscheinlich mit einer akkuladung auch gar nicht bewältigen können muss ich ehrlich sagen also wir haben am schluss wir haben fünf äh, ladebalken an unserem e-bike äh, dieses bosch system könnt ihr ja am lenker sehen da wo mein linker arm ist ähm, da ist ja das display ähm, ja, ihr werdet es nicht erkennen können, aber wie gesagt, maximal, wenn der Akku voll ist, da haben wir maximal fünf Balken. Und am Schluss hatten wir also gerade noch äh, zwei Balken. Also ich denke mal, der letzte eine Balken, der wäre sicher noch angebrochen worden. Also es ist auch so schon flussabwärts relativ anstrengend. Also nicht anstrengend. Aber naja, ja, hier wie ihr seht, ähm, sind wir hier jetzt an dem Abschnitt, der ziemlich blöd ist. Äh, denn ab hier geht es jetzt 5 Kilometer direkt auf der Landstraße lang. Ähm, ja, das geht dann hier von Fuchshofen bis nach Schuld. Äh, unterwegs haben wir hier rechts immer mal eine Tafel irgendwo gesehen, wo drauf stand, dass man da wohl... Ja, bis zur Fertigstellung der Bahntrasse oder die man herrichten will, vielleicht auch nur teilweise oder durchgehend, ich weiß nicht, ich habe da nicht mehr drauf geguckt, ich fand es recht nervig hier auf der, auf der Landstraße langfahren zu müssen. Ich finde es immer sehr unangenehm als, als älterer Mensch oder wenn man diese Tour mit als Familie machen möchte, ne? ähm, vielleicht mit, mit noch einem Kleinkind, also... Also ich kann das nicht unbedingt wirklich empfehlen. Ne? Hier geht es dann auch noch bergauf. auf. Ähm, und ihr seht ja zwischendurch äh, heizen hier auch immer mal wieder die Motorräder vorbei. Und, und äh, also ich habe geguckt, ja hier wieder mal, ne? ähm, ist nervig. Ne? Ähm, ich kann nur an, sollten das mal hier irgendwelche zuständige Leute äh, sich anschauen oder hören. Also ich kann nur darum bitten, ne, seht zu, dass ihr dieses Teilstück fertig bekommt, ne, dass das da auf der Bahntrasse verlagert wird. Das ist für Freizeitradler, aber auch für Berufspendler nicht gerade eine angenehme Sache hier, ne, auf der, denn das ist relativ schmal hier. Ne, und ich denke mal, hier kann man 100 fahren als Autofahrer. Ja, da war jetzt ein Schild, glaube ich 70, aber trotzdem. Ne? Hier sind Kurven und ähm, also da fühlt man sich als Fahrradfahrer wirklich nicht gut aufgehoben. Das kann ich nur ausdrücklich wiederholen. Ähm, ja, deswegen habe ich halt auch hier ähm, Strom gegeben. Ja, Gas geben kann ich ja nicht. Ne? Ich kann ja nur treten und habe mein, meine Unterstützung hier ziemlich ein bisschen höher gedreht, damit ich hier möglichst schnell wegkomme. Weil es macht wirklich keinen Spaß. Ne? also fünf Kilometer, da war das erste Stück vom Blankenheim Bahnhof bis nach Blankenheim Ort ja noch angenehmer, weil da wenigstens teilweise doch äh, neben der Straße wenigstens stellenweise ein Radweg war oder ein Bürgersteig, auf dem ich dann einfach halt auch lang gefahren bin. Also dieses Stück zieht sich dann und äh, das, das, das braucht man nicht wirklich. Ne? Also naja gut ähm, ja wie gesagt man kommt dann einfach in schuld raus und ähm, ja in schuld gibt es natürlich auch ein hotel äh, hotel und café restaurant schäfer wer denn mag ähm, ja es gibt da auch eine landbäckerei falls also jemand ähm, unter der woche da lang fahren sollte ähm, der wird da sicher auch irgendwie verpflegung oder was leckeres äh, herzhaftes oder äh, was auch immer finden ja wir sind dann auch da an einem ja hier ist es ne? das ist dann so eine art pommesbude hier rechts das rote gebäude äh, nennt sich aria grill pizzeria also man hat da wohl alles direkt in Heim äh, von pommes bis hühnchen hähnchen knusprige weiß der teufel was ne? also ähm, ja das war also so auch das einzigste was einem dann da direkt mal eben an der strecke zur verfügung steht ja jetzt kommt natürlich auch wieder hier eine blöde umfahrung ne? ähm, wobei ich sagen muss die wie ihr seht ist ja man noch im moment gar nicht ganz so schlecht ne? ähm, geht ja hier noch ein stück weit äh, durchs grüne aber gleich geht es immer rechts entlang und dann geht es auch bergauf ne? man muss dann da wirklich ähm, ja aber gut ne? äh, das ist eben hier in schuld das problem da ist ein bergrücken und eigentlich geht da wohl glaube ich ursprünglich ein tunnel durch den ort beziehungsweise weiter wenn es wenn man denn die Bahntrasse nutzen würde ne? oder täte. Ja gut, ähm, alles Wunschdenken ist ja leider nicht, ne? also muss man sich jetzt hier durch den Ort langsam wieder hochquälen, um dann wieder auf die alte Bahntrasse zu gelangen. Ist eine ziemlich blöde Schleife. Ähm, ja, einziger Lichtblick ist an dieser Stelle. Ne? Ähm, ja, hier habe ich mal die gelbe Linie eingezeichnet, das wäre die eigentliche Bahntrasse und ihr seht, ne, da oben diese hellblaue Linie das ist die um, blöde Umfahrung ne? und an der Stelle wo wir jetzt sind, ist die grüne Linie und die rote ist eigentlich die die hier links weitergehen sollte die so als äh, Radweg ausgewiesen ist wir haben uns dann, weil ein paar Radfahrer gerade hier vorbeikamen, die sind hier lang gefahren und äh, ja also hier unten lang ist wesentlich entspannter. Ne? Man muss da nicht gleich wieder da vorhin links hoch, ein Berg hoch. Und das geht hier eigentlich akkurat weiter. Obwohl, wie gesagt, ich habe hier keinen Hinweisschild gefunden, dass jeder Radweg lang läuft. Aber wie, wie ihr seht, das geht hier dann auch relativ entspannt. Und auch jetzt langsam bergauf. Ja, hier links wäre dann die der an die andere fahrstrecke rausgekommen äh, ja also ich würde mal sagen ich habe es mir in komoot angeschaut es ist wohl da doch ein bisschen steiler weil muss man erstmal einen kleinen berg hochfahren im äh, ort und dann geht es wieder runter also fand ich ein bisschen doof dann doch lieber langsam stetig bergauf als einmal heftig und dann wieder runter muss ja nicht sein so hier erreichen äh, wir jetzt auch wieder die bahntrasse und wie ihr seht ist das schon wieder direkt viel angenehmer und schöner schön kühl wunderbar und auch relativ ruhig wenn man denn mal davon absieht dass wir jetzt hier neben der l 73 lang fahren das nächste örtchen ist dann auch Insul. ja hier geht es dann auch durch einen breiten tunnel von der bahntrasse auch nicht schlecht also äh, tunnels hat es wie gesagt jetzt so auf der strecke das war wohl auch der einzige hier ähm, gar nicht es sei denn natürlich die strecke wird noch wieder mal irgendwie ausgebaut gerade vor allen dingen diese fünf kilometer zwischen fuchshofen und schuld äh, wenn die denn da mal irgendwann auf der alten bahntrasse gelegt würde ja, ob man dann natürlich die Tunnels herrichtet, ne, dass man da durch die. Ähm, ja, hier ist Insel ne? Damit ihr mal seht, wo wir gerade wieder uns befinden. Ja, hier geht es dann ein kurzes Stückchen auch auf der Landstraße lang. Hier geht es dann in den Ort rein und wir biegen auch Gott sei Dank direkt wieder von dieser Landstraße ab. Also. Im Großen und Ganzen halten sich natürlich die, die, die Landstraßenabschnitte in Grenzen. Also man fährt eigentlich entweder äh, hauptsächlich auf, den, auf der alten Bahntrasse oder eben ja, auf äh, Nebenstraßen durch die Ortschaften. Ne? Also von daher ist es erträglich. Wie gesagt, das Schlimmste ist eigentlich ähm, diese fünf Kilometer zwischen Fuchshofen und Schuld. Kann ich nur immer wieder betonen und das Stück von Blankenheim Wald, also von der Bahnstation bis nach Blankenheim Ort bis zur A Quelle, das ist halt wirklich nicht ganz so schön. Ansonsten kann ich die Strecke nur sehr empfehlen. Wie ihr seht, nur ist sie sehr schön, landschaftlich auch abwechslungsreich. Ähm gut, es gibt halt auch hier solche Abschnitte, ne, die, die sind wahrscheinlich auch nicht immer unbedingt auf der alten Bahntrasse. Denn die queren wir jetzt hier bei Dümpelfeld. Ne, hier gab es dann wohl auch mal so eine Art Gleisdreieck. Wir sind hier gerade unter dem alten Stück durchgefahren, was dann eigentlich. In die andere richtung geht und ähm, ja hier rechts war übrigens auch ein hinweisschild zu einem restaurant oder hotel oder was auch immer ähm, ja wie gesagt da sind wir drunter her gefahren unter dem kleinen alten viadukt ähm, was dann in richtung ja hier ist der andere bahndamm der die sieht man links und rechts noch ein alter stützpfeiler wo es dann eigentlich wahrscheinlich eine kleine Brücke gab über die A. Das ist der Abzweig, der eigentlich dann Richtung Altna geht. Klar, ne, der geht jetzt parallel rechts von uns ähm, weiter. Wie gesagt, der andere, der ging da Richtung, grob gesagt, ähm, Richtung Adenau ähm, von Dumpelfeld aus. Ähm, ja, das ist dann der Adenauer Bach, der dann eben in Dümpelfeld in die A fließt. Ja, wir fahren jetzt hier äh, weiter Richtung Norden. Ab Dümpelfeld äh, macht eigentlich die A auch ein, eine, mh, wie soll ich mal sagen, nochmal eine von einer Ost-West-Richtung. Äh, Ost ja, hier sind wir dann in dem kleinen Ort Liers. Äh, habt ihr ja gerade gesehen auf der Karte. Ne? Ähm, da war ein kleines Stück Ost-West und jetzt geht's so nordöstlich weiter. Ja, wir durchqueren hier jetzt den Ort Lias. Ja, ich fand es also ganz nett hier. Äh, hier können wir es aushalten und sicher schön wohnen. Im Winter ist es bestimmt nicht ganz so lustig hier. Denke ich mal, hier gibt es bestimmt auch ganz gut Schnee. Yo, das war das örtchen liers und jetzt geht es dann auch schon weiter richtung hönningen äh, ja wie gesagt wäre natürlich schön wenn der fahrradbus äh, sich dieser strecke annehmen würde das fände ich super toll super gut ich kann nur sagen wir haben hier im bergischen land ähm, gibt es auch erst seit einigen jahren einen fahrradbus äh, von opladen über bergisch born bei remscheid äh, bis nach ähm, marienheide das ist auch eine alte bahntrasse äh, und die ist auch sehr beliebt mittlerweile und der fahrradbus sehr voll weil, wie gesagt, die Leute direkt von Opladen bis nach Marienheide immer entlang parallel zur Strecke auch dann mit dem Fahrradbus fahren können. Ja, wir erreichen hier das Örtchen Hönningen. Und wie ihr seht, äh, oben auf der Karte war schon alt nahe zu sehen. Ja, also, was ich noch sagen wollte, wie gesagt, zu dem Fahrradbus, ne, das ist äh, schon eine tolle Sache, wenn man den Fahrradbus nicht so wie hier... Äh, von Altena bis nach äh, Rheinbach fahren lassen würde, sondern direkt von Altena bis, bis nach Blankenheim. Ich glaube, das käme bei den äh, Ausflüglern äh, viel besser an. Ähm, Ob es jetzt bei den Berufspendlern auch eine Sache ist, die interessant wäre, weiß ich nicht. Äh, ich habe, glaube ich, gesehen, dass dieser Fahrradbus auch unter der Woche fährt. Ähm, allerdings glaube ich auch nur von april bis irgendwie im herbst rein also ich kann nur sagen ne, unser bergischer fahrradbus wie gesagt von Opladen bis marienheide der ist sehr beliebt ähm, viele fahren mit dem fahrradbus aus richtung obladen bis marienheide umgekehrt ist er gar nicht mal so doll ausgelastet ja weil die strecke geht eben halt von marienheide bis nach Opladen mehr oder weniger immer berg runter und ähm, ja so wochenend und Gelegenheitsausflügler, ähm, die mit dem fahrrad unterwegs sind die wollen ja nicht berg hoch fahren man möchte ja gerne dann ganz entspannt äh, entlang radeln so wie wir das jetzt natürlich hier auch tun also umgekehrt würde ich die strecke nicht sehr gerne radeln ähm, ja und wie gesagt ne, also dieser radbus der kommt da sehr gut an ähm, ja, und man verbindet eigentlich, ähm, in Obladen ist eine äh, Bahnanbindung, also man kann da sehr gut anreisen mit dem Fahrrad, äh, per öffentlichen Verkehrsmittel, vor allen Dingen mit Bahn, ne? ähm, und in äh, Marienheide ist auch wieder eine Zugstation. Also das geht ganz gut, ne? ähm, von wo aus auch immer man dann gerne starten möchte. Ähm... Wäre ja hier auch gegeben, ne? wenn der Fahrradbus von Altena bis Blankenheim Wald fahren würde. In Altena ist eine Zuganbindung, in Blankenheim Wald ja auch. So, hier sind wir in Brück. Wie gesagt, hier ist ja auch die Endstation äh, der Ahrtalbahn, die eingleisig äh, von Rehmagen bis nach ähm, Ahrbrück Endstation fährt. Die werdet ihr gleich noch sehen. Äh, ja, was hier jetzt noch ein bisschen interessant ist, ihr seht, ne, jetzt geht es mal wieder durch eine Ortschaft. Also nichts mit äh, Bahntrasse. Ähm, ja, und hier äh, geht es über die alte Steinbrücke. Und hier zur linken Hand hatte ich gesehen, in Komod gab es eigentlich so einen kleinen Schleichweg, weil ich das Stück auf der kleine Stück auf der äh, Ortsstraße eigentlich vermeiden wollte, aber ich habe gesehen von weitem, dass hier wohl eine neue Brücke gebaut wird. Das wird wohl dann der neue Radweg werden, Rad- und Fußweg, der dann abseits der Straße äh, weitergeht und direkt an dem Bahnhof, an dem Endbahnhof ähm, in Ahrbrück rauskommt. Ja, warum zeige ich euch das? Ne? Ihr werdet es jetzt gleich sehen und erleben, also wenn man hier dann auf diesem kurzen Stückchen entlangfahren muss, ne? mhm. ihr seht man muss hier durch die doch recht stark befahrene Ortsstraße, das ist glaube ich hier die B257, langfahren. Und hier ist nur Bürgersteig. So, und das ist dieses kurze Stück. Und hier würde der neue Weg links zur linken Hand gerade, wo noch die Absperrung ist, rauskommen. Wäre natürlich eine sehr viel entspanntere Angelegenheit. Und ich denke, der Weg ist da auch fertig gemacht. Ne? Ähm, wir waren vielleicht nur einen Tag zu früh. Äh, ich denke mal, wie gesagt, wir sind hier am 1.26.19 lang geradelt an einem Samstag und ähm, ja, vielleicht war der Teer noch nicht trocken. Der frisch geteerte Teerweg da. Ähm, wahrscheinlich würde er gerade in der kommenden Woche eröffnet. So, hier sind wir dann jetzt auch wieder neben der Bahntrasse unterwegs, auf Nebenstraßen. Aber das tut ja der Sache jetzt keinen Abbruch. Ist ja recht entspannt. Ähm, jetzt kommt auch noch mal ein schöner, idyllischer Blick hier mit... Ähm, baum bestandenen bestanden, äh, großen wiese und oben links könnt ihr ja hinblenden äh, war auch ein nettes kirchlein ne? wo man äh, war sehr schöner blick äh, sehr idyllisch ja sozusagen schon fast romantisch ja und jetzt wird es geht es ein bisschen weiter richtung ähm, ja jetzt sind wir eigentlich die letzten paar kilometer ähm, von Abrück. jetzt kommt gleich Kreuzberg das ist auch wieder eine Haltestelle der Ahrtalbahn ähm, ja, wer denn mag wie gesagt und äh, die Sache von Rehmagen aus gestartet hat und bis dahin weiter radeln möchte. Naja, ich meine, gut, es gibt natürlich Leute, die für die sind, was habe ich gesagt am Anfang, 90 Kilometer ist die äh, Radstrecke lang von Blankenheim bis runter an den Rhein. Äh, ist natürlich zu schaffen, na, ganz klar. Ne? Und wie gesagt, ab hier, ab Alten A, äh, wird das zweite Gleis der bahnstrecke auch sehr viel genutzt um ähm, den den äh, fahrradweg ähm, eigentlich herzurichten und zu erstellen ne? also das hat man schon sehr gut gemacht besser teilweise als äh, wie gesagt eben da in schuld ne? da wo die fünf kilometer blöd neben oder auf der straße da lang gehen also das gibt es dann ab alten a eigentlich nicht da verläuft sehr viel auf der alten, bzw. Bahntrasse. Die ist ja noch aktiv, aber eben als äh, zweites Gleis. So, äh, jetzt sind wir hier auch schon, glaube ich, durch Kreuzberg durch. Ja, ist hier auch ein bisschen tricky, man muss hier immer aufpassen. Also der Ahrtal Radweg ist eigentlich sehr gut ausgeschildert, beschildert. Man muss nur immer dann in den Ortschaften ein bisschen gucken. Äh, wo es lang geht, ne, wie hier. Da sind dann auch schon mal ein bisschen schmalere Wege. Ähm, ja, ist aber relativ alles entspannt und ich weiß gar nicht, was haben wir hier jetzt gefahren, reine Fahrzeit. Wir sind da, glaube ich, in äh, Blankenheim-Wald. Um 12.30 Uhr roundabout, glaube ich, los. Und waren dann so um 17 Uhr in Altenahr wieder zurück. Ja, ihr könnt es ja an meiner Armbanduhr ablesen. Ne? Ähm, ist schon ganz witzig. Ne? Man kann die immer sehen, wenn man da mit dem 360 Grad äh, der Panorama möglichkeit ne, kann man ja rumgucken und dann sieht man es ja. Könnt ihr also nachgucken. Ist alles in Echtzeit, in Zeitraffer. Ja, ihr wisst schon, Zeitraffer deswegen, Wer guckt sich schon vier Stunden lang einen Film an, auf dem man nur Strecke sieht. Aber ihr wisst ja, ich mache keinen Sightseeing-Film, mir geht es um die Strecke. Die Strecke selbst ist das Ziel für uns, die Landschaft, einfach der Eindruck und äh, Bewegung, dass man sich bewegt. Und gut, wir sind jetzt keine Hochleistungssportler, ich muss diese Tour auch nicht ähm, diese 50 Kilometer in anderthalb Stunden abspulen. Ne? Ich fahre kein Rennrad. Wir wollen uns bewegen, entspannt. Und hier sind wir dann auch schon in alten am Parkplatz angekommen. Ja, den kann ich hier eigentlich nur empfehlen. Hier waren jetzt zumindest kostenlose Parkplätze. Und ihr seht, der ist auch recht groß. Ne? Also von daher, ähm, leider habe ich da nicht mehr dran gedacht. Und habe eigentlich da direkt... ...am alten Aarer Bahnhof geparkt. Ähm, ja gut, der ist natürlich dann kostenpflichtig. Ja, das ist jetzt hier eine Ortsstraße. Aber jetzt kommen wir hier auf die Hauptstraße. Und ähm, ja, die ist dann mal leider nicht so zu empfehlen. Aber die eigentliche Arter radweg der ging eigentlich rechts weiter da. Direkt am Bahnhof. Da müsstet ihr hochfahren. Und dann gelangt ihr direkt neben auf dem zweiten Gleis um auf die Ahrtalbahn. Ja, hier wollten wir dann noch einen Schluck trinken oder ein Stück Kuchen oder was Herzhaftes essen. Aber dieses Lokal hat uns jetzt nicht so zugesagt. Das ist übrigens auch der Haltestellpunkt, von dem der Regio Radler bus ausfährt. Ja, weil so an der Straße fanden wir das nicht so prickelnd ne, mit dem lauten Autoverkehr. Deswegen habe ich gesagt, da war doch noch was direkt unten an der A. Und dann sind wir da noch nochmal rumgeradelt und haben dann die Rückseite von einem Hotel gefunden. Die haben da dann noch ein schönes Gartenlokal. Und dann haben wir uns da noch halt etwas getrunken und war sehr schön. Wie ihr seht, hier sind auch noch andere Fahrräder. Ist schön schattig und der Blick auf die A, die ist nämlich gerade rücklinks. Ja, hier sind wir dann wieder auf dem Weg zu unserem Auto. Hier war noch eine Eisdiele. Da haben wir uns dann äh, noch mal ein Eis gegönnt auf dem Weg. Ja, ich habe hier mal die Einstellung ein bisschen stehen lassen. Da könnt ihr euch dann mal anschauen, wie eng das hier ist. Und also, wie gesagt, nicht äh, angeschwipst. Dann sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Okay, mit diesem Bild möchte ich mich dann schon mal bei euch verabschieden. Wünsche wie immer viel Spaß beim Nachradeln. Ihr und euer Fahrradkanal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.